Etage 13 Nachklapp Ja, Herzlich willkommen beim Nachklapp zur Etage 13 Episode 12. Ja, ihr habt es wahrscheinlich euch gerade noch frisch muckelig gemacht, habt noch die neueste Ausgabe von... Ähm Super Steffen vs. Bustman, euch angehört, der neuesten Folge von Etage 13. Und ich hatte euch versprochen, dass ich mich hinsetze und mit euch über ein Spiel spreche, was es nicht mehr in die Sendung geschafft hat, einfach weil ähm, wir so lange über Batman vs. Superman Schrägstrich Superman vs. Batman gesprochen haben, dass ich gedacht habe, das Spiel verdient es aber einfach, ähm, ja, seinen, seinen seinen eigenen Raum zu bekommen. Weil es ist ein schönes Spiel und ich darf euch auch jetzt sagen, ähm, als ich noch angekündigt hatte, äh, ist ja wie immer aufgezeichnet, die Etage 13, na, fürchterlich, ähm, dass ich da noch nicht fertig war mit dem ganzen Spiel, es aber jetzt geschafft habe. Ich bin gerade heute, sitze ich hier und habe das Spiel vor ein paar Stunden beendet. Und ähm, ja. Ich komme gleich einfach mal dazu, wie ich es finde. Ich habe gedacht, ich gebe euch mal ein paar Rahmendaten, worüber wir überhaupt hier sprechen. Wir sprechen über The Last of Us, einem PS3-exklusiven Spiel aus dem Jahre 2013, das ist am 14. Juni erschienen, aus dem Hause Naughty Dog und erzählt die Geschichte von Joel und Ellie, die ähm, im Endeffekt sowas wie eine Art Roadtrip durch die USA machen, denn äh, die gute Ellie ist eine Infizierte des 2013 ausgebrochenen ähm, ja Zombie-Pilz, Befalls, nenne ich es jetzt einfach mal. Dazu komme ich später dann nochmal was mehr. Und ähm, sie im Gegensatz zu den anderen Menschen, die von diesem Pilz befallen sind, die nach ein, zwei Tagen direkt über die Wupper gehen, ist es bei Ellie so, dass sie immer noch normal ist. Ähm, vor allem ihre Gehirnfunktionen sind alle noch in Ordnung. Und das ist das, was am ehesten bei diesem Pilzbefall zu erkennen ist, dass die Gehirnfunktionen so lala gehen, dass in der ersten Stufe, diese sogenannten Runner nennen sich die, dass äh, der Pilz irgendwann die Gehirnaktivität übernimmt, also alle Gehirnaktivitäten und dementsprechend der Pilz auch, ähm, befiehlt, was derjenige tun soll. Genau, und das ist bei Ellie halt nicht so. Ellie ist irgendwie immun, sie hat zwar eine, ähm, am Arm so eine, ja, so ein paar Narben, ähm, aber mehr ist auch nicht. Und irgendwie verwandelt sie sich wohl auch nicht. Vielleicht dauert es länger, vielleicht auch gar nicht. Sie hat auf jeden Fall irgendwie ein Gen in sich, dass das auf jeden Fall auffällt. Und, ähm, ich komme zur Geschichte gleich noch mehr, vorweg sei gesagt, dass ich äh, ähm, ja, dass ich größtenteils hier spoilern werde, das heißt nachdem ich jetzt gespielt habe, muss ich auch so ein bisschen drüber sprechen, das ist natürlich klar, die die Eindrücke sind noch akut und ähm, deswegen äh, wer also keine Lust mehr hat, dem kann ich das Kurzfazit geben, geiles Spiel <lacht> aber wer mehr wissen möchte dem empfehle ich bis zum Schluss durchzuhalten und ähm ja, ich klappe mal so die für mich nicht so wichtigen Sachen ab, also wenn ich ein, ein, ein ja ein, ein Spiel spiele, sei es egal, ob Computer oder ähm, also PC oder Playstation, also Konsole, ist es bei mir so, dass ich total der Story-Nerd bin. Wenn wenn mich eine Story packt, dann kann auch die Grafik äh, schlonzen schlecht sein, dann ist das Spiel halt äh, einigermaßen gut. Ich erinnere nur mal an The Walking Dead. Die Grafik ist da so, ja Comic-artig. Also Walking Dead, ähm, das Spiel, die erste Season, ähm, wo es darum ging, dass ein ähm, man sozusagen auch ein Mädel mit begleitet in einer Gruppe von Leuten und versucht vor den Zombies sozusagen zu beschützen und das hat ein sehr dramatisches Ende, das mir auch noch sehr nachgehangen hat und sehr krass war. Ähm, Telltale hat damals The Walking Dead gemacht und es ist so ein Adventure gewesen, in dem vor allem Quicktime eine große Rolle spielt und ähm, ja, ähnlich ist ja halt auch hier die Handlung. Aber kommen wir, wie gesagt, kommen wir erstmal zu den anderen Sachen. Die Grafik. Die Grafik kann ich eigentlich gar nichts gegen sagen. Die äh, Gesichter der ähm, Protagonisten, also Ellie, Joel und all die anderen wurden motion capture. Das heißt, man hat jetzt so Sauknöpfe drauf angelegt und mit dem Computer sozusagen dafür gesorgt, dass äh, diese menschlichen Gesichter auch auf die Figur übertragen wurden. Das sieht man auch. Das sind sehr, sehr menschliche Gesichter. Auch sehr toll. Das Gesicht von Ellie sehr lebensecht und auch das von, von Joel ist sehr markant und äh, sehr realistisch und auch die Umgebung sind für PS3 verhalten. Das ist sehr super. Also mir ist wirklich nichts Negatives aufgefallen, wo ich sagen könnte, buh, da hat die Grafik jetzt nicht so gestimmt. Was ist The Last of Us eigentlich für ein Spiel? Mmh. Last of Us ist äh, am ehesten zu beschreiben mit so einem, ja, Survival-Game, Third-Person-Survival-Game äh, was in der Reihe von Resident Evil, auch Silent Hill und sowas. Also, ähm, ich würde jetzt auch mal äh, Horrorspiel mit drin sagen, weil es so ein Angstgefühl schon rüber gibt, das muss ich einfach dazu sagen. Also, es ist wirklich so, dass, ähm, so eine latente Angst immer da ist und, ähm, die so sozusagen immer schwe äh, mit mitgeht und einen immer dauernd verfolgt. Also ich habe im Spiel immer wieder Angst gehabt, äh, da gibt es so Situationen, da schwimmt auch einer. Ich habe sogar Angst gehabt, dass im Wasser sich die entsprechenden, ich nenne sie jetzt einfach mal Infizierten, so werden sie auch gerne mal im Deutschen genannt, dass die Infizierten sozusagen sich selbst irgendwann schwimmend bewegen konnten und hatte da eine fürchterliche Angst, dass ich im Wasser eine, eine fürchterliche Steuerung hinnehmen muss, wenn ich da kämpfen muss. Ähm weil Schwimmen ist echt nicht so mein Ding bei Spielen, aber ich glaube, das geht vielen so. Ähm, man ähm, hat äh, ein äh, Inventar und ähm, das ist vor allem über das Pad der Playstation über das Steuerkreuz ähm, wieder zu finden. Da sind sozusagen die Schnellzugriffe drin. Dann gibt es auf der linken Seite gibt es die äh, Fernfeuerwaffen inklusive Bogen, den ich nur sehr doll empfehlen kann. Oder die rechte Seite mit den Pistolen. Äh, nach unten hin gibt es selbst zusammengebaute Sachen. Da gibt es zum Beispiel Ziegelsteine, die man überall in diesem Spiel aufsammeln kann. Ähm, oder andere Dinge. Und... Ähm, ja. Dann gibt es dann oben noch so was, Nagelbomben und Medikits, die man auch selber herstellen muss. Das heißt, Craften, also das Herstellen von Sachen, ist auch nochmal ein wichtiger Faktor drin. Vor allem ähm, in dieser Spielmechanik ist es so, dass man auf jeden Fall zum Looten animiert wird. Denn überall, wo man hingeht, findet man tausend Sachen, die für die Herstellung von Nagelbomben, Medikits, ähm, äh, Rauchbomben, Molotov Cocktails irgendwie zu gebrauchen sind. Und es gibt gleichzeitig noch zwei Upgrade Sachen. Es gibt einmal die Upgrades, die man an äh, verschiedenen Punkten im Spiel auf den, auf den sogenannten Werkbänken machen kann. Also man kann, man kann so Schrauben oder wie es sein da so ein Schraubensymbol einsammeln. Und diese stehen für Upgrades an der Waffe selber. Und auf der anderen Seite gibt es die, ähm, die, ähm, ja, wer nenne ich sie denn? Ach so, Tabletten oder sowas, Tabletten-Symbol. Die stehen für, sozusagen, für Heilsachen. Wenn man mehrere davon gesammelt hat, kann man seine Gesundheit erhöhen oder seine körpereigenen Fähigkeiten erhöhen. Also die, die Schraubensachen sind dann halt für Upgrades für die Waffen und die anderen Sachen sind halt sozusagen Upgrades für den Körper. Und, ähm... Ja, man sollte immer die Augen offen halten, also das, das meiste, was ich die meiste Zeit die ich in diesem Spiel verbracht habe, ist, wo ist der nächste Loot, wo ist die nächste Beute, wo ist das nächste Item, wo gibt es hier wieder ein Upgrade für das und das und das und das. Ähm, ja, die Waffen sind relativ zahlreich, ähm, zum Schluss hat man auch nochmal so ein, so ein Sturmgewehr, das auch nochmal ganz geil ist, weil so viele Schüsse rausballert, aber man muss auch dazu sagen, es gibt's. Ich habe es, glaube ich, auch glaub leicht gespielt. Da gibt es noch einigermaßen Munition, aber es ist, Munition ist immer Mangelware. Es kann, auch, es kann auch gut sein, dass im Laufe des Spiels irgendwann man alles verballert hat. Da, da hatte ich ganz zum Schluss schon zwischendurch ein bisschen die Angst, dass noch ein Riesengegner kommt. Und ich habe nicht genug dabei, ähm, dass man irgendwann ohne da steht und dass man sich nur noch auf vielleicht höchstens seine Fäuste oder dann davor noch auf sein Messer verlassen kann, denn ähm, das ist eines der Dinge, die im Nahkampf sehr, sehr wichtig sind, ähm, Messer Messer herstellen, ich glaube mit einer Schere und äh, einem Verband, glaube ich, irgendwie sowas, da kann man ein Messer basteln und mit dem Messer kann man nicht nur andere Gegner erledigen von hinten, also so richtig sneaky sneaky, sondern auch ähm, Türen öffnen und in der, diesen Türen können gerne mal richtig geiles Loot dabei sein, deswegen habe ich immer dafür gesorgt, dass ich genug Messer in der Hand habe, denn nichts ist ungeiler, als wenn man eine Tür hat, wo drauf steht, hier kann man ein Messer benutzen und dann hat man kein Messer dabei. Kotz. Und ähm, ja, also äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses äh, Loot-System. Auch ähm, konnte man verschiedene andere Sachen sammeln. Also seines Fireflies, Anhänger, wo ich jetzt gar keine Ahnung habe, wofür die eigentlich da sind. Ähm, oder äh, natürlich Dokumente, die die Geschichte so ein bisschen weiter erzählt haben. Und ähm, hauptsächlich ist natürlich der Kampf. Der Kampf zwischen Infizierten, aber auch Menschen. Und ich muss echt sagen, die, die Infizierten sind noch gar nicht die schlimmen Gegner hier drin gewesen, sondern das waren schon fast eher die Menschen selber und äh, weil die waren wiederum meistens gern bewaffnet, gepanzert, sonst irgendwas, was schon echt nervig zwischendurch war und ähm, ja, äh, wichtig ist eigentlich immer, dass man guckt, wie äh, wie viele Gegner sind dort, wie viel, wie viele sind da in einem Raum und ähm, um dieser Sache sozusagen äh, Herr zu werden, dann musste man schon viel schleichen. Also man kann nicht konfrontativ direkt in die Mitte des Raums gehen und sagen, so, ich ball euch alle ab. Man hat einfach auch zu wenig Munition. Und es ist taktisch nicht sehr klug. Taktisch ist, dass man meistens eigentlich eher sich hinter irgendwelchen äh, Sachen versteckt, dann wartet, entweder im Nahkampf jemanden mit dem Messer überrascht oder wenn es halt unausweichlich ist, halt äh, ordentlich draufballert. Ich habe die meiste Zeit des Spiels, ohne eine helfende Zielerfassungsoption äh, gespielt. Und als ich das dann gemerkt habe, hab ich gedacht so, äh, geil, dass ich mal ohne gespielt habe, weil es ist schon echt anstrengend, äh, wenn ein Zombie auf dich zugerannt kommt, ein sogenannter Infizierter, dass du dann auch direkt mal erfischst. Und deine Munition ist jetzt auch nicht immer die beste. Zudem es einige Arten von Zombies gibt, die, ähm, ich nenne sie jetzt halt, die irgendwo Zombies, das kommt so direkt so raus, die sich auch richtig, richtig fies war, die sofort zubeißen und du bist tot. Mhm. Dazu, äh, kleine Sache, wenn ein Mensch von diesem Pilzvirus, der nach 2013 ausgebrochen ist, wenn der sozusagen ähm, ja in seiner ersten Stufe ist, wovon ich am Anfang erzählt hatte, dann ist er einfach ein sogenannter Runner. Das bedeutet nichts anderes, als dass äh, er auf einen zurennt und einen ähm, einfach am liebsten beißen möchte, weil äh, der, der Virus hat noch den, den Hintergrund, dass die Menschen sich zu Kannibalen so ein bisschen verwandeln. Ähm, das Zweite ist ähm, in der nächsten Stufe. Äh, ich glaube, wir kennen noch eine Zwischenstufe, wo die immer noch sehen können, aber äh, ja, ich weiß jetzt nicht, was gerade da so der Unterschied ist im Moment. <lacht> ja. Oh, spät am Abend, Entschuldigung. Ähm, <lacht> ähm, ne, irgendwann ist die Stufe erreicht, in der sie zu sogenannten Klickern werden. Klickern, das sind die Motherfucker. Das finde ich war nicht schlimmsten von allen. Denn die Klicker, die können zwar nicht sehen, aber die haben eine sogenannte Escheortung und sobald die einen sozusagen irgendwie erstöbert haben mit ihren anderen Sinnen und dich sozusagen verorten können, dann rennen die richtig krass auf dich zu oder ne, oder schleichen sich auf dich zu und wenn sie dir einmal in der Nähe sind, dann packen die dich und wenn du nicht gerade ein Messer da hast, dann bist du tot. Dann bist du instant einfach tot. Und ähm, ja, natürlich gibt es dann auch zum Schluss den sogenannten Bloater, den gibt es dann auch nur ein, zwei Mal in dem Spiel. Äh, der Bloater ist die Überform. Äh, nach vielen, vielen Jahren ist, ist aus dem Menschen ein riesiger ja, ich will jetzt nicht Pilz sagen, das klingt dann lustig. Nein, sondern einfach ein großer Infizierter über mit, mit, mit Pilz-Virus überzogener Mensch geworden, den man ordentlich abballern muss, am besten ähm, mit einem Flammenwerfer, den ich später bekommen habe. Macht das sehr viel mehr Spaß, als ähm, wo ich noch keinen Flammenwerfer hatte, das kann ich euch sagen. Mir fällt gerade ein Negativpunkt ein zur Spielmechanik. Mir ist im Kopf geblieben, dass ich ein-, zweimal... Ähm, ja, also es ist eigentlich speichert es immer automatisch das Spiel und man kann auch selber nochmal speichern, aber selbst wenn man selber gespeichert hat oder automatisch gespeichert worden ist, es gibt so bestimmte Rücksetzpunkte, bei denen hat man ein paar Sachen erledigt, ähm, dann kommt man aber leider um, weil man irgendwas nicht gepackt hat und dann wird man direkt wieder sehr weit zurückgesetzt. Also es ist mir ein, zwei mal passiert, wo ich mich richtig abgefuckt habe und dann auch erstmal keinen Bock hatte zu spielen und dann gedacht habe so, boah, es ist sowieso so, dass ich die ich habe das Spiel entweder Ne, vier, fünf, sechs Stunden am Stück durchgezockt oder auch mal zwischendrin zwei, drei Stunden und dann Pause eingelegt und dann sozusagen die nächste Zeit dann äh, mit anderen Sachen verbracht oder ne, was anderes gemacht auf jeden Fall nicht mehr gespielt. Ich habe das nicht wirklich am Stück so wirklich krass durchgeballert, weil es gab wirklich Situationen, in die ich gedacht habe so okay, du kommst jetzt damit nicht klar, musst du mal eine Pause machen. Ist also auch ein Spiel, finde ich, was man jetzt nicht so zwischendurch mit man, man muss schon ein, zwei Stunden spielen, um immer dabei zu bleiben, vor allem um auch die die Story mitzuverfolgen und ähm also wenn der Spielmechanik kann ich sagen, hat zwar ein, zwei Mängel, aber sonst gut es gibt halt Rätsleinlagen, die wiederholen sich einfach immer wieder. Es gab tausendmal die Gelegenheit, mit äh, Ellie kann nicht schwimmen. Darum muss man eine Europalette finden, eine schöne deutsche Europalette, und die muss dann in, ins Wasser geschubst werden, damit sie draufsteigen kann. Sie wiederum steigt auf irgendeinen höheren Abschnitt, betätigt dort einen Hebel und dann kommt eine Leiter runter und dann darf der gute Joel hochklettern, denn... Das ist ja das Ding, die beiden sind natürlich zusammen unterwegs und man kennt das ja, wenn man normalerweise mit mit einer Begleitung unterwegs ist in Spielen, dann kann es mal gut sein, dass diese Begleitung völlig nervt, aber nein, mit Ellie hat man, man spielt größtenteils Joel, hat man nie Probleme eigentlich. Eigentlich ist sie immer ganz cool, zwischendurch kann man auch mit ihr reden und dann erzählt sie einem ein bisschen was von früher und beide unterhalten sich so ein bisschen, ähm, aber sie ist nie so, dass man denkt, so, oh, sie ist jetzt nervig, sondern sie ist immer wie jemand, oh, ne, die kann sich irgendwann auch relativ gut selbst verteidigen. Die ein, zwei Mal, wo es wirklich hart wird, da muss man, wird das einem auch direkt angezeigt. Und ähm, es ist schön, wenn es mal ein Spiel ist, wo kein nerviger Begleiter ist. Ähm, der tollste Begleiter ist übrigens ähm, für mich in allen Spielen Shadow of the Colossus das Pferd. Denn in Shadow of the Colossus zur Info, da, da kämpft man einfach, glaube ich, gegen viele Riesen. Äh, und das sind nur Endgegner und man hat eigentlich nur sein Pferd und deswegen wächst man mit diesem Pferd auch zusammen und das ist auch sehr traurig, wenn es dann von einem geht. Das nur nebenher. Ähm, ja, und ähm, damit kommen wir auch eigentlich schon direkt wieder zurück zur wichtigen, wichtigen Sache der Story. Ja, also. Ihr müsst, also ich, wollte, ich wollte mich die ganze Zeit davor drücken, aber ich möchte es wenigstens einmal gesagt haben, dann haben wir das zusammen erledigt. Ähm, der Pilzbefall, äh, der sich sozusagen ähm, in Last of Us auf die Menschen überträgt, gibt es wohl wirklich bei Ameisen und ähm, diese dieser sogenannte parasitischer Pilz, so wird es genannt, nennt sich ne, mit, dem, mit der Artbezeichnung Ophi, Ophiocordyceps Unilateralis. Und es ist so, laut Wikipedia, dass es eine Parasit die hat, ist, habe ich schon gesagt, die auf Ameisen wächst und deren Verhalten manipuliert. Und genauso funktioniert das auch mit dem mit dem ähm, Virus bei The Last of Us. Da ähm, hatte ich ja vorhin schon erklärt, wie das so ein bisschen ist, welche Stufen das haben kann. Und, ähm, ja, der Pilzbefall hatte natürlich dann auch, ähm, Auswirkungen auf die Gesellschaft, ähm, die man sozusagen im Jahre 2033 dann mitbekommt, ähm, denn es haben sich sozusagen Gruppen gebildet. Es gibt einmal die äh, Armee auf der einen Seite, die sozusagen die Quarantänezonen beherrscht, wo noch die restlichen Überlebenden sind, wenn es welche gibt. Und es gibt die sogenannten Fireflies. Diese Fireflies haben sich gebildet, um gegen das Militär aufzuputschen, um gegen deren Herrschaft vorzugehen. Ähm, denn das Militär entscheidet auch, wer sterben darf und wer nicht. Man kriegt bei The Last of Us am Anfang sofort äh, eine kleine Geschichte aus, ähm, Joels äh, sozusagen Vorgeschichte vor ähm, Ellie erzählt, denn ähm, Joel hatte äh, damals noch eine Tochter, äh, Sarah, und ähm, als 2013 sozusagen ein, ein Ausbruch irgendwie passiert, da ähm, versuchte sozusagen mit Sarah und dem, und seinem Bruder, also dem Bruder von Joel, ähm, Tommy, zu fliehen. Ähm, jetzt kommt das erste Spoiler-Territorium während dieser Flucht stirbt Sarah halt. Ne? Und ähm, danach ähm, verlieren sich sozusagen die Wege von Tommy und dem Bruder. Das wird jetzt nicht gezeigt, aber das merkt man halt, wenn man im Jahre 2033 wieder auftaucht und Joel eigentlich ein gewissenloser Mensch ist, der ähm, ja, also der Waffen schmuggelt und überhaupt selbst andere Menschen gerne mal als Ware sieht, wenn sie ihm nicht gerade sozusagen irgendwie näher stehen, wie es zum Beispiel Tess ist. Ähm, mit Tess hat er sich angefreundet, die ist sozusagen seine Schmuggelkollegin. Und ähm, ja, die haben sozusagen Waffen verloren an die Fireflies ungefähr. Und es ist so, dass... Ähm, dass äh, diese Marlene, also Marlene, die Anführerin der Fireflies, sagt, ja, ihr könnt eure Waffen wieder haben, wenn ihr für mich eine Ware rausschmuggelt. Und zwar äh, in eines unserer Fireflies Labore in einem Krankenhaus. Und ähm, diese Ware, so stellt sich nachher heraus, ist unsere bekannte Ellie. Und Ellie ähm, hat auf jeden Fall... Äh, ja, zu Anfang haben Ellie und Joel ähm, ein sehr distanziertes Verhältnis, auch wenn sie beide gut miteinander reden können, er empfindet äh, Ellie halt eher so als ja, wahre Blablabla, das bleibt auch noch lange Zeit so, ähm, als er sozusagen versucht, wenn er wieder auf seinen Bruder trifft, Ellie loszuwerden, damit sich der um sie kümmert, aber dort dann der Punkt ist, dass Joel auch irgendwann mal den, den Schwenk kriegt und denkt, ja, nee, okay, ich mach das schon, Ellie, ich bring dich selber in dieses Krankenhaus und ähm, damit, da sieht man auch schon wieder, dass sie sich gegenseitig ans Herz gewachsen sind. Am meisten ans Herz gewachsen ähm, ist dann die Situation, wenn man Ellie irgendwann spielt, weil Joel fast lebensgefährlich verletzt wird und gepflegt werden muss. In dem Moment erinnert mich so ein bisschen an The Walking Dead, ähm, da gibt es auch so die Situation übernimmt man wirklich die Steuerung über Ellie und pflegt dann halt auch Joel einfach und macht sich auch dementsprechend natürlich genauso Sorgen, wie, wie man sie auch als äh, Spieler, also man spielt ja die meiste Zeit Joel, auch Sorgen macht, um ähm, um, um Ellie selber. Und ja, es ist äh, krass, also die Geschichte selber äh, verzweigt sich, das sieht man mit verschiedenen Leuten, darunter auch dem Bruder von Joel oder mal mit anderen unterwegs sind und sich das irgendwie immer wieder mal im Sande verläuft, weil ähm, entweder die Leute sich in infiziert worden sind oder selber umbringen. Ähm, und es ist so, dass... Ähm, ja, das Ziel immer ist, diesen Roadtrip durch die USA zu machen, um Ellie weiterzubringen. Es wird übrigens dann auch in, ähm, in Jahreszeiten erzählt, das ist das toll. dann sieht man immer so, ach, jetzt liegt Schnee, dann ist Winter und sich sozusagen auch die Story so ein bisschen danach verhält. Ne? Im Winter ist dann sozusagen irgendwann, ähm, ja, Winter ist dann äh, schwierig, kann ich jetzt ganz schlecht erklären. Und im Frühling, der letzte Frühling, der dann kommt, ist dann sozusagen, ähm die Perspektive, bei dem es sozusagen dahin geht. Der wichtigste Spoilerteil eigentlich für, ähm, den ich jetzt vorweg nochmal sage, Spoiler, Spoiler, Spoiler, ist das Ende natürlich. Ähm, es ist ja die Aufgabe von Joel, Ellie in dieses Firefly-Labor zu bringen. Und ähm, sie treffen halt auch Marlene dann irgendwie nach einem Jahr Roadtrip dann irgendwann mal wieder und bringen ihr dann auch, er bringt dann sozusagen also äh, ihm wird eigentlich Ellie so mehr oder minder einfach aus der Hand gerissen, er fährt nach dem Aufwachen im Krankenhaus selber wieder, nachdem er erkannt worden ist, dass ähm, tja, Ellie sozusagen das Gen in sich trägt zur Heilung, aber dafür auch an ihr Gehirn ran muss und sie würde den Eingriff, um an dieses gehirn gehen zu kommen, nicht überleben, definitiv nicht und das möchte Joel nicht. Ja, ihm ist Ellie so ans Herz gewachsen, dass er die ganzen Fireflies, die da an ihm rumforschen, über den Haufen schießt. Und dann zu äh, Ellie aus dem Operationssaal rettet. Dann wiederum auf Marlene, während er sie in dem Arm hat, also also Ellie im Arm hat, trifft und äh, sagt, ja, äh, gib sie doch zurück. Sie ist die Hoffnung für die Menschheit. Und Joel erschießt dann Marlene. Und später, als dann... Lee wieder aufwacht, fragt sie, was ist passiert und Joel lügt. Joel lügt, dass ähm, es noch andere wie ähm, sie gegeben hat, aber es konnte keine Heilmittel hergestellt werden und dementsprechend reiten beide oder beide machen sich dann auf dem Weg in die Richtung in die Richtung von der Siedlung des Bruders von Joel. Ähm, weiterleben mit dieser Lüge und das ist ein offenes Ende, denn die Frage nach, ähm, ob denn auch Joel wirklich nicht lügt, sagt ähm, die gute Ellie nur okay. Wirklich so okay im Sinne von okay, da ist irgendwas komisch dran, aber es bleibt damit auch auf jeden Fall definitiv offen. Und es endet nicht, wie man immer so denken würde, mit dem Tod von irgendeinem von den beiden, wie es bei anderen Spielen so kommt, sondern beide leben noch, aber es ist trotzdem wirklich offen, weil die Beziehung von den beiden sozusagen auch vielleicht irgendwie sich verändert. Vielleicht äh, hat Ellie irgendwie immer weiter nachfragen und Joel wird irgendwann damit rausplatzen und so weiter und so fort. Aber Joel wollte einfach, dieses Mädchen retten, er konnte seine Tochter nicht retten und hat deswegen dieses Mädchen gerettet und ähm, es geht hier in diesem ganzen Spiel um die Beziehung von den beiden in die, in, um die Beziehung von den beiden in, egal was für eine Situation drumherum ist die Beziehung von den beiden ist das Wichtigste und ja man erkennt halt auch einfach wie sozusagen Ellie immer mehr Joel ans Herz wächst, ne? also wie sozusagen Ellie immer mehr in das Herz vordringt von von Joel und ähm, man wünscht, also wenn man in diesem Krankenhaus ist und Ellie auch retten muss, dann ist man selber auch wirklich nur noch, man kommt in, in, in diesen Kranken, äh, Operations, in Kranken Krankenhaus-Operationssaal rein und dann stehen da der Arzt, die eigentlich gar keine großartige Waffe in der Hand haben und eigentlich auch nichts entgegenzusetzen haben, aber man nimmt alle Leute, die zwischen einem selbst und diesem Ziel, Ellie wiederzukriegen, als, als Gegner war und schießt sie einfach über den Haufen. Ich hatte das Gefühl, ich müsste sie gar nicht mit den Haufen werfen. Aber ich habe es getan. Einfach, weil ich das Gefühl hatte, ich muss, jetzt, ich muss jetzt meine Begleitperson wiederkriegen. Und dass das Spiel das ein mit einem schafft, das hat vielleicht nur noch The Walking Dead ein bisschen krasser geschafft. Mit krassen Entscheidungen. Aber auch hier war es sehr ausgeprägt. Und ähm, ich finde, es ist ein sehr krasser Moment, sehr krasses Spiel und ähm, hat mich auch nachhaltig beeindruckt. Es gibt auch da so noch es gab dann noch die Idee in diesem Spiel, dass äh, Ellie zwischendurch mal äh, gefangen war von, äh, von einer Kannibalen-Truppe und sie sozusagen mit dem auch ein bisschen ja anlegt und äh, da kommt es auch noch zum einem Endkampf zwischen diesen beiden, zwischen Ellie und diesem Boss von dieser Kannibalen-Gruppe, der ist sehr, sehr hart. Also es gibt schon echt Momente, an denen man echt verzweifelt, äh, Gameplay-technisch, wo man sich so denkt, boah, wie oft ich gesehen habe, dass Ellie sozusagen eine, ähm, eine, eine ein, ein riesiges Messer durch den Brustkorb krammt wird. Also es ist schon sehr brutal. Also, ne, ich würde da. Das fand ich schon echt krass. Das hat mich. Ähm, ich bin da auch irgendwie nicht abgestumpft. Vielleicht bin ich da auch einfach, kann ich da nicht so gut abstumpfen. Ich finde es halt einfach krass. Ähm, ich weiß nicht, welches Rating das hat, ob es 16 oder 18 ist. Aber mit dem bin ich jetzt gedacht, eher 18. Also, finde ich schon recht krass, wenn man Ellie spielt und dann immer gucken darf, wie sie wirklich zermatscht wird und sowas. Boah, und, ähm, ja, ich bin, ich bin sehr begeistert auch, dass hier das Thema Zombies, also ich nenne sie jetzt einfach mal Zombies, also Infizierte, anders angegangen wird, normalerweise ist es ja gerne mal einfach so ein Killer-Virus, der von, äh, Zustand Mensch zu Zustand Zombie relativ schnell verkommt, ne, wie wir es viele haben bei anderen Horrorspielen, hier ist es eigentlich eher so, ähm, das ist ein, ein, ein Pilzbefall sozusagen in zwei, drei Tagen. Dafür sollten wir dann auch noch unterschiedliche ähm, unterschiedliche Dinge hervorbringen und dass dementsprechend auch die das Ambiente ganz anders ist. In vielen Zombie-Spielen ist es einfach nur postapokalyptisch, was es hier natürlich auch so ein bisschen ist, aber hier ist die Postapokalypse eher grün. Sie ist wirklich sehr grün und alles, was grün ist und wo und wo Pflanzen an, an den Wänden runterhängen, ist schon eher so. Oh eklig Und das Geräusch, was ihr gerade gehört habt, was ich gemacht habe, ist das Klickergeräusch eigentlich. Es ist auch widerlich. Man hat da richtig Angst vor der Natur eigentlich. Bis auf diesen Moment, in dem man Giraffen sieht und sich so denkt, ah, die Natur kann auch schön sein. ist ja langsam die Natur wieder zurück auf dem auf dem Vormarsch. Die, die Natur kämpft sich ihr Territorium zurück. Und das ist das, was man sozusagen so ein bisschen bei The Last of Us mitkriegt. Die Natur kämpft sich so ein bisschen, ihren Weg zurück in die Gesellschaft auf harte, auf harte Sache. das ist Vielleicht über ein Pilzvirus, äh, aber ist nun halt einfach mal so, ne, was wir machen. Ähm, genau, ich hatte mir auch noch äh, ein paar Bewertungssachen angeguckt. Äh, Im Jahr 2014, im Mai 2014, hat die IGN-Seite ähm, The Last of Us auf Platz 3 der besten Spiele der letzten Konsolengeneration gesetzt. Platz 2 ist übrigens Portal 2 und Super Mario Galaxy zu dem Thema. Und ich habe glaube ich auch den Metacritic Store, äh, Score gesehen, einmal den Uh, der Metascore ist in dem Fall, über, also ein Metacritic Score, sagt im Endeffekt aus, über die ganzen Bewertungen wird dann zusammengefasst in Zahlen und de, das ist dann halt ein Metascore von 95, das ist, glaube ich, sehr, sehr gut und auch ein User Score von 0,1 von, glaube ich, möglichen 10, das ist richtig, richtig gut und hat das Spiel auch meiner Meinung nach verdient. Es gibt diese kleinen Mängel, über die habe ich aber jetzt eigentlich hinweggesehen. Also sprich diese. Sich manchmal schon wiederholende Rätseleinlagen und ähm, schlecht, manchmal schlecht gesetzte Rücksetzpunkte. Aber die Story hat mich einfach so mitgenommen. Und für eine krasse Story sehe ich auch über die kleinsten Mängel mehr hinweg. Wenn ich bewerten müsste, wäre es 10 von 10. Und ähm, mich würde interessieren, wie gefällt euch The Last of Us? Habt ihr? Feiert ihr das auch so ab? Ist es ist jetzt zwar schon wieder drei Jahre her, das Spiel, aber es gab ja auch eine Remastered-Version für PS4. Ist Last of Us immer noch. Mit eines der geilsten Spiele, kann man das sagen. Ich weiß, es ist jetzt schon wieder sehr viel mehr Shit dazugekommen, aber es hat mich schon einigermaßen beeindruckt und fand ich auch sehr gut. Und dementsprechend glatte 10 von 10. Schreibt mir eure Meinung unter diesem Post, der mit diesem Last of Us nachklapp dazugekommen ist. Oder schreibt uns auf Facebook, wenn ihr diesen, na, wo, wo immer ihr es auch gefunden habt, schreibt uns doch mal drunter, wie ihr The Last of Us empfunden habt. Ich würde mich sehr freuen. Ähm, und dann würde ich mich auch sehr freuen, was ihr ja von diesen Nachklapps halt. Findet ihr es toll, wenn mal einer von uns alleine spricht? Oder sollte doch, lieber der Steffen, noch dazwischen blöcken oder ich immer, wenn Steffen redet? Vielleicht ist es das auch besser, kann ich nicht sagen. Ähm, schreibt uns auch fleißig iTunes-Rezension, da würde ich mich und der Steffen sehr freuen darüber, weil ähm, manche Podcasts sind jetzt entfallen und wir möchten auch uns jetzt eigentlich mal wenigstens den 13. Platz holen. In irgendeiner Kategorie. Kann auch Beauty und Lifestyle sein. <lacht> wenn wir beide sind, wenn wir beide einsehen, dann ist Beauty and Lifestyle. Äh, Geht uns gefällt mir oder twittert uns an, followt uns. Gedöns, ihr wisst Bescheid. Ne? Ähm, ich freue mich, euch diesen Klassiker vorgestellt zu haben und das war hiermit auch der Etage 13 nach Bis zum nächsten Mal. Ciao.